Einer der lustigsten Dinge beim Filmemachen ist das Ausprobieren von Requisiten und Kostümen, die einem zufällig über den Weg laufen, zum Beispiel im Fasching.